Herzlich Willkommen zum Bundesparteitag hier in Dortmund. Heute geht es um drei ganz wesentliche Punkte. Es geht einmal darum, wie wir den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft weiterhin kriegen, wie wir mit Respekt und Anstand miteinander umgehen. Es geht um gute Bildung, kostenlose Bildung für alle. Und es geht auch um Lebensstandards zu dann berennen. Ich bin gespannt, was wir hier heute auf den Weg bringen. Ich glaube, es wird ein guter Parteitag mit guten Ergebnissen. Und ich bin froh, dabei zu sein.